Mein, mein persönliches Highlight des Community Cups. Ähm, also, ich. Am, am besten war für mich, glaube ich, mein, mein FFA-Sieg. Weil ich, ähm, ich glaube, vor zwei Jahren ähm, halt am FFA, am Fun-FFA dann nach dem Community Cup teilgenommen habe und das gewonnen habe. Und das war für mich mein Highlight. Nee. Okay. Also, was. Was für mich bei einem FFA als Aufgabe ein, ein No-Go wäre, wäre irgendwas Alkoholisches zu trinken, weil das ist, das, das mache ich einfach nicht. Ähm, was ist mein Ziel für den Community Cup? Ähm, ja, Gewinn äh, im Endeffekt. Also ich bin Competitive Spieler und wenn ich, wenn ich in einem Turnier spiele, dann will ich auch gewinnen. Auch wenn es vielleicht nicht komplett realistisch ist, aber gewinnen ist für mich das Ziel. Wenn ich Hermine Granger wäre, ähm, dann wäre mein Crush vermutlich Fred oder George. Einfach weil, weil Humor super ist und mit Harry und Ron kann ich nicht so viel erlauben. Mein schönster E-Sport-Moment war auf jeden Fall, ähm, als, als Cyril die BlizzCon gewonnen hat. Quasi als erster nicht-koreanischer Starcraft spieler Das war schon extrem Hype und I don't know. Das hat, das hat mich damals echt vom Hocker gehabt hm, Also ich bin Mitglied im ersten Berliner E-Sports-Club. Und das Besondere für mich, gerade an der, an der StarCraft-Abteilung von uns, ist einfach der, der Zusammenhalt und irgendwie die Passion. Auch wenn nicht immer aktiv im Spiel gespielt wird, sondern auch mal, auch mal Pausen gibt, wo man inaktiver ist, ist, trotzdem bleibt man trotzdem zusammen und man, man, kann immer, man ist immer da und immer wenn es Turniere gibt, sind dann doch wieder Leute am Start. Also, das, das, das finde ich am besten an uns. Ähm, etwas, was ich, wovon ich träume ist, aber ich mich noch nicht getraut habe zu tun, ist vermutlich Streaming. Ähm, weil halt als, als Streamer, als Content Creator sein Geld zu verdienen, ist schon. I think das ist so ein, so ein Traum von vielen, aber selber zu streamen ist dann doch schon. Also ich habe einmal kurz auf dem Verein stream gestreamt, das war es aber auch. Also richtig getraut habe ich mich noch nicht. Ähm, also wenn ich eine Party beenden wollte mit einem Song, würde ich wahrscheinlich einfach When I'm Grandmaster von Tempo spielen. Weil. Wenn ich jemanden eingeladen habe, spielen die wahrscheinlich alles StarCraft und wenn man einem Grandmaster hört, ist man direkt am Ranked und kann definitiv keine Party mehr führen.